Da muss ich in allererster Linie von einer Verantwortung sprechen, die ich mit zunehmendem Alter jetzt mehr und mehr spüre. Ja, einfach eine Verantwortung gegenüber den nachfolgenden Generationen. Ja. Das sage ich auch als Vater von zwei Töchtern. Ich habe zwei erwachsene Töchter, die sind 18 und 19 Jahre alt. Und ich spüre diese Verantwortung einfach sehr, sehr viel stärker als das wahrscheinlich früher noch der Fall war und bei mir und bei vielen anderen auch, aber das, das steht wirklich jetzt im Vordergrund und ganz ehrlich, das überstrahlt auch alles andere. Es gibt viele andere gute Gründe, sich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen und so weiter, aber diese Verantwortung, die ich, die ich immer stärker spüre, die überstrahlt sozusagen alles andere. Zum einen ähm, zeigt es sich sehr, sehr stark, ähm, darin, wie wir, wie wir selbst mit dem Thema umgehen. Ja, also ich meine, wir, wir haben viele, viele Mitarbeiter. Wir haben viele Gebäude. Unsere Mitarbeiter reisen durch die Gegend, um Kunden zu besuchen. Wir machen Veranstaltungen, wo jetzt im Moment nicht mehr, aber normalerweise machen wir Veranstaltungen, wo, wo viele tausend Menschen auch teilweise hinkommen. So und bei all diesen Themen achten wir sehr, sehr stark auf das Thema Nachhaltigkeit. Es geht damit los, dass unsere Gebäude, sowohl die eigenen wie auch die angemieteten, dass die in der Regel CO2-neutral oder unser Headquarter in San Francisco sogar CO2-positiv ist. Wir achten bei all unseren Lieferanten und Partnern sehr darauf. Wir achten bei, bei Messen und Veranstaltungen darauf, nachhaltige Materialien zu verwenden, Müll zu vermeiden, eben einfach umwelt, umweltbewusst zu agieren. So, und das andere Thema, das auch sehr, sehr stark ist, ist unser 111 one, one one modell ja, wir haben ja diese, dieses One One One modell seit Tag 1, seit der Gründung von Salesforce, was, was bedeutet, dass wir 1% unserer Zeit, 1% unseres Kapitals und 1% unseres Produktes gemeinnützigen Organisationen zur Verfügung stellen. 1% unserer Zeit zum Beispiel bedeutet, dass jeder Mitarbeiter sieben Tage pro Jahr für gemeinnützige Organisationen arbeiten kann bei voller Bezahlung. So, und da sehe ich, dass Mitarbeiter in den letzten Jahren sehr, sehr viel mehr ähm, Aktivitäten in Richtung Umweltschutz, Klimaschutz, Tierschutz und so weiter machen, als das früher noch der Fall war. So, und darin zeigt sich dieses Bewusstsein bei Salesforce sehr, sehr stark. In unserem Beruf, in unserer Branche, sind natürlich ein paar Dinge nicht zu vermeiden, die eben eine gewisse CO2-Bilanz haben. Ja, ob das Reisen sind, ich habe es schon angesprochen, ob das Events sind. Natürlich auch, und das ist der größte CO2-Lieferant sozusagen bei uns gewesen, sind unsere Rechenzentren. Ja, wir sind ja ein reiner Cloud-Anbieter, wir betreiben also viele Rechenzentren weltweit. Und diese Rechenzentren, ja, die produzieren natürlich auch CO2. So. Ähm, Jetzt ist es aber wichtig als Unternehmen, und das haben wir auch gemacht, dieses Thema wirklich anzugehen und, und zu dokumentieren und zu messen und zu tracken, was generieren wir denn eigentlich, wie sieht denn unsere CO2-Bilanz aus, und damit dann auch transparent umzugehen und das zu veröffentlichen ja, und sich dann eben Ziele und Zwischenziele zu setzen. So, und Unsere Analyse hat ergeben, dass unsere Rechenzentren, die entsprechend größten CO2-Produzenten sind, dann war unser erstes Ziel, unsere Rechenzentren, unsere Cloud, unser, unser ganzes Angebot im Prinzip CO2-neutral zu machen, was wir auch vor einigen Jahren schon erreicht haben. So, dann haben wir uns als nächstes das Thema Gebäude, Dienstreisen und so weiter angeschaut. Und so gehen wir jedes Thema nacheinander an und versuchen überall CO2-neutral oder sogar positiv zu werden. So, die Art und Weise, wie wir das gemacht haben, also dieses... Dieses Erstellen und Dokumentieren der CO2-Bilanz war zu Beginn sehr hemmsärmlich, wie es glaube ich auch bei vielen Firmen ist, einfach mit Spreadsheets, mal erfasst, was haben wir für Gebäude, was machen wir für Dienstreisen, was haben wir für Fahrzeuge, was machen wir für Events und wie ist da jeweils die CO2-Bilanz. Und das war natürlich sehr umständlich, sehr aufwendig, nicht miteinander integriert, und es war auch sehr schwierig, da dann Maßnahmen abzuleiten, um das Ganze halt zu verbessern. So, und dann waren wir aber in der glücklichen Situation, dass wir ja ein Technologieanbieter sind, dass wir eine, dass wir eine tolle Plattform haben, und dann haben wir auf unserer Plattform erstmal für uns selbst eine Lösung entwickelt für dieses Thema, ja, eine eine Sustainability Cloud, wie wir sie inzwischen nennen. Die ist also erlaubt konsistent die CO2-Bilanz zu dokumentieren, zu erfassen ähm, und dann eben auch zu veröffentlichen. So, und, dann, und das hat uns, wenn ich mich richtig erinnere, geholfen, die Zeit, um solche, um solche CO2-Reports zu erstellen, um 70 Prozent zu reduzieren. So, und dann sind wir natürlich hingegangen und haben überlegt, naja, wenn wir das nutzen können, dann können das andere natürlich auch nutzen und inzwischen vermarkten wir diese Lösung. Ja? Und das ist immer dieser Multiplier-Effekt, der so wichtig ist. Den, den ich sehr wichtig finde bei Unternehmen. Also wir haben den mit dem One-One modell gehabt, Multiplier-Effekt, in Form von viele andere Firmen haben uns danach geeifert und machen jetzt ähnliches. Und bei dem Thema Sustainability oder Nachhaltigkeit genauso. Also wir vermarkten inzwischen diese Sustainability Cloud als Lösung ja, und gewinnen immer mehr Kunden dafür, die diese Lösung dann eben nutzen, um ihre eigene CO2-Bilanz zu dokumentieren.